Fashion Star ist back mit der vierten Staffel. Gemeinsam mit Piqueur Eskadron suchen wir weiter nach den Fashion Stars im Reitsport. Unsere vier Kandidatinnen Inke, Susanne, Antonia und Diana shoppen bei Löstau um die Wette. Turnierreiter Jens Hilberts, unser Juror, freut sich auf die neuen Outfits. Welcome to Fashion Star, Staffel 4. Und mein Name ist Jens Hilbert und ich bin Host of the Show. Wir haben eine Mordsfreude, die vierte Staffel, so viele Bewerber und so tolle Protagonisten für die ganze Woche wieder gefunden zu haben. Ich verspreche euch Action pur und das Motto hat es in sich. Springtime, Summertime, lässig, schick, Funktion. Die neuesten Kollektionen von Piqueur Eskatron präsentiert in den Flagship Stores von Löstau. Starten wird die erste, die Inke. Und die hat ihre coolen Power-Couple Dennis dabei. Es wird mordslustig, fast schon wie Bein Geißens, aber nur fast. Also freut ihr euch auf Inke und Dennis bei Fashion Star. Und das ist unsere erste Kandidatin, Inke. Ein kreativer Kopf, der seine Gedanken gerne aufs Papier bringt. Dabei kann es schon mal chaotisch zugehen. Die Designstudentin aus Hörstel wirft ihre Ideen gerne mal für einen neuen Einfall über den Haufen. Manchmal wäre die 26-jährige Inke lieber wie ihr Pferd, denn Charlie ist ein echter Saubermann. Auf Ordnung und Sauberkeit stets bedacht, sorgt er dafür, dass er nicht überall seine Pferdeäpfel fallen lässt. Nicht nur wegen seines Hangs zur Sauberkeit ist Charlie Inkes Herzenspferd, am liebsten reiten die beiden in das Dressurviereck. Da werden die zwei zu einer Einheit. Wenn man die beiden so sieht, käme man nicht auf die Idee, dass Inkes Reitanfänge eher etwas mit einem Drahtesel zu tun hatten. Auf Blitz lernte sie den richtigen Sitz. Bis aus dem Fahrradsattel ein richtiger Sattel wurde. Aus dem wirft Inke seither so schnell nichts. Über Geschichten wie diese redet sie gerne in ihrem Podcast zusammen mit ihrem Freund, der neben Charlie ihr treuester Begleiter ist. Hier im Pferdesporthaus Löstau in Lerte, dem größten Pick-Uhr-Shop Europas, will Inke uns ihre Kreativität auch in Sachen Mode beweisen. Und ihr Freund sorgt als Shoppingbegleitung dafür, dass sie dabei nicht zu oft ihre Einfälle wechselt. Hi, ich bin Dennis, ich bin Inkes perfekte Shoppingbegleitung, weil ich ihr Freund, ihr Berater und auch ihr Manager bin. Und auch der Finanzboss, 600 Euro darf Inke gleich für sich und ihren Charlie ausgeben. Bei Löstau in Leerte wartet eine Riesenauswahl. Doch bevor sie ihr Outfit zusammensucht, steht noch eine wichtige Entscheidung an. Nimmt sie das Geschenk in der Blackbox, dann hat sie nur 15 Minuten fürs Shoppen. Verzichtet sie auf das Geschenk, darf sie 5 Minuten länger shoppen und hat insgesamt 20 Minuten Zeit, um das Motto und ihr Outfit zu finden. Na klar, die beiden nehmen die Überraschung. Doch gefällt sie Inke auch? Jetzt bin ich mega gespannt, was da wohl drin ist. Ja, das war meine Entscheidung, zu Hause kriege ich wieder ja. Ärger. Die Jacke gefällt mir schon mal, die kann sie mir geben. <lacht> okay, die ist schon mal nicht so breit, dass ich sagen würde, dass da keine Stiefel drin sind. Was hm. meinst du? Nee. Ah, der hat die erste Staffel geguckt. Guck mal da, ein Schlawiner, der Dennis. Woher? Okay. Was ist das? Weiß ich auch nicht genau. Ah, eine Reitlänge. Right eine Unnaus für den Dennis. Ja, cool. Okay, die sieht ein ja ein schon Grau. mal relativ luftig aus. Ja, also haben wir schon mal einen Teil. Cool. Und schon mal eine Farbgebung. Das ist ja, schon mal eine cool, gute Voraussetzung. Mehr. Ach, Gott sei Dank. Na dann, drei, <lacht> zwei, eins, los! So, das gefällt mir schon mal. Action, so starten wir in die neue Woche. Chaga! Ich rechts rum. Gelbe Schleife, wo bist wo du nur? Wo sie sein, wo könnte sie sein? Dennis, was glaubst du steht auf der Schleife? Also ich vermute mal was für den Sommer. Vielleicht wird das ja wieder ein warmer Sommer dieses Jahr. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es so vielleicht schöne luftige Kleidung sein sollte. Also ich würde sagen jetzt erstmal die Erstmal die Schleife finden, weil sonst haben wir gar keinen Plan. Weniger quatschen, mehr suchen. Denn es soll nicht so viel quatschen. Oh. <lacht> Welches Motto wäre denn ein No-Go? Eigentlich sind alle Mottos für uns cool. Aber wir müssen ja auch vor allem ein Outfit für Charlie finden, für unser Pferd. Und der ist ein bisschen wählerisch, also. Was mag der denn nicht? Pink mag er zum Beispiel nicht. Das ist ja auch ein Wallach. Oh, manche Jungs mögen dich. Und Glitzer findet der bestimmt auch nicht so gut. Und Glitzer auch. Denn Inke, wir glauben, müssen wir immer noch so langsam nicht? finden. Wo okay. warst du schon überall? Ja. Okay, die Zeit ist abgelaufen. Wir präsentieren uns heute nackt. Das ist doch auch für den Frühling ganz schön. Das ist schwer gemacht. Ja. Echt, ich glaub's auch. Wo liegt dein Puls, Inke? Äh, relativ hoch, aber wäre schön, wenn wir die Schleife jetzt einfach mal finden würden. Okay. Nachfolgende Veranstaltungen verschieben sich leider. Wir sind heute bei Wetten Das und die 27. Wette hatte doch wieder bis zu ein Tagesthemen gedauert. Das sein. Vielleicht irgendwo drinnen oder so. Hast du überall zwischen den... Ja, ich habe ja auch schon... Kleider geguckt. Kalt. Hier, ich hab's. Ich hab's. Oh, Hast du hier nicht angefangen? <lacht> äh, Fashionstyle! Funktional, einfach, luftig und elastisch. Funktional. Nochmal. Funktional, einfach, luftig und elastisch. Cool. So, also, wir können es ja auch noch mal in drei verschiedenen Dialekten vorlesen. Dann fangen wir an. Ich würde sagen, du startest mit deinem Outfit. Ich suche schon mal was für Charlie. Okay. <lacht> Aber wir müssen das ungefähr von den Farben abstimmen. Lass uns erst gemeinsam bei Charlie gucken. Okay. Also, du startest hier und hier. Jetzt lass uns erstmal zusammen nach den Farben gucken. Ah ja, das ist doch mal ein Plan, würde ich sagen. Denke, hier sind so Luftige. Guck mal. Was ist denn das? Ah ja, sehr gut. Das wird ja schon mal zur Hose passen, oder? Will die Hose noch mal raus? Was ist denn das? Ich würde sagen, für, für, für Fell entscheiden wir uns nicht. Weil es soll ja schön luftig sein und auch warm, ah, oder? Ah, eine luftige Schabracke. Guck mal, das sieht ja so atmungsaktiv aus. Fünf Minuten ja. sind schon rum. Also ich finde... Guck mal, die ist ja auch relativ. Aber die brauchen wir als Ressourtschabacke. Ja. Ist die das? Die Ach so. hey, gib mal ein bisschen Stoff. Hab sie. Okay. Passenden Beinschutz dazu. Guck mal, die graue. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, cool. Die ist recht funktional, würde ich mal sagen. Und welche Farbe passt dazu? <lacht> ähm, ich würde sagen, dass wir das mit Orange kombinieren. Ja. Bandagen, Bandagen, das sind auch so schön luftdurchlässige. Ach, super, das sind diese Klima-Tags. Die Vier Stück? Auch. Ja. Vorne und die hinten. Die sind auch atmungsaktiv. Genau, und dann brauchen wir die passenden Bandagen das sind die, Das sind die Schmalen, richtig? Ja, ist, ist gut. Die Schmalen sind gut? Ja. Okay. Dann die passenden Bandagen in Grau. Also der Dennis kennt sich schon mal ganz gut aus, der ist öfters dabei. Hier. Ich zieh das schon mal an und du suchst, okay? Ja. Sag mal, ist Shoppen gehen immer so einfach mit Inke? Also das Problem ist bei ihr so ein bisschen, dass sie jetzt alle Sachen sucht und gleich will sie was ganz anderes auf einmal haben und dann ist wahrscheinlich die Schabacke auch nicht mehr gut und deswegen, ähm, ich habe mich noch nicht darauf eingestellt, dass das hier die Endfassung wird. Weil wenn es jetzt so ein heißer, Winter, äh, heißer Sommer wird, dann gibt es bestimmt auch voll viele Insekten, weil es jetzt im Winter so mild war. Deswegen braucht Schalli unbedingt auch einen Schutz. Ah, und Inke? Also ich bin eher auf Schalli gepolt. Ich gucke immer, dass Schalli gute Sachen hat. Weil Inke, die macht das schon alleine. Und zur Not kriege ich dann zu Hause Ärger. Aber Dennis, guck mal schnell! ist nicht mit auf der Kamera. Ja, das, das ist doch sieht doch schon mal mega gut funktional aus, oder? Guck, ja. das Shirt ist auch sehr atmungsaktiv. Ähm Gut. Also der Dennis sagt, er kriegt zu Hause Ärger, wenn sie nicht dabei ist. Und sie kommt Die noch dazu? Schatzi, sehe ich so gut aus? Das hier ja, das nehmen wir dazu, den Strick. Fünf Minuten, Dennis. Wir brauchen noch Schuhe. Enke, hey, du brauchst einen Schuh. <lacht> Jetzt musst du dich also doch um Charlie und Inke kümmern. Dennis, du musst mir hier ganz schnell helfen. Nee, ich muss erst den Preis einmal nachgucken. 90. Mehr als 600 Euro dürfen es nicht werden. 90. Plus 39. Überall Schuhe. Dennis, ich habe noch keine Schuhe gefunden. Dennis! Dennis! Dennis, Dennis, rechne doch mal aus. Dennis! Hey, ich habe noch nichts gefunden. Ach, oh, Menno! Ja. Welche Farbe denn? Am besten schwarz. Schwarz, Schwarz, Schwarz. Ist hier irgendwas in 40? Hier. Dunkelbraun geht auch. Oh, ist ja fast schwarz. In schwarz. Hier. 42. Ich finde ehrlich gesagt das Oberteil. 40. Ja, die haben sie Ich finde das eher ziemlich stylisch, weil das auch so stretchig ist. Aber guck mal, das sieht doch auch super aus, so aus, ja. Die nehmen wir. Wie teuer? Hier, guck mal. Die ist doch mega schön. Ja, das passt auch hier mit dem Reißverschluss. Die okay. nehmen wir noch dazu. Dennis, hier sind noch hier passende Reitsocken. Ja. Und eine passende Fliegendecke? Fliegendecke? Hab ich hier. Charlie hat ja Eisen, der braucht auf jeden Fall Glocken. Okay. 24? 34, 95. Okay, also... Aber die passen nicht so gut, Dennis. Der braucht keine Glocken. Dennis, weißt du an wen die mich erinnern? Robert und Carmen Geis. Robert! Die ganze Zeit. Dennis! Aber er braucht ja nicht unbedingt welches Tier. Die können wir auch nehmen. Die sind etwas funktionaler. Okay, okay, okay. Rüber. So Schau sieht ungefähr hier. das Pferd aus. Schau mal. So. Ganz da. neue Taktik. Pferd flach auf den Boden legen und dekorieren. Und Charlie ist der Gewinner hier. Siehst du noch irgendwas Cooles in der letzten Sekunde, Dennis? Nein, wir dürfen auch nicht mehr. Dürfen nicht mehr? Okay, schade, ich könnte jetzt noch weiter <lacht> <lacht> Ja, cool. Passt zum Motto. Alles funktional, alles schön luftig und es wird wieder ein warmer Sommer. Deswegen haben wir jetzt keine Jacken oder sowas genommen. Ja. Dennis, du solltest dich als für die Wettervorhersage bewerben. Genau. Und vor allem alles gegen Fliegen geschützt. Und Bandagen mit den Klimatex, Die sind ja auch sehr atmungsaktiv, weil Schatz ist ja ein Dressurpferd. kommt keine Gamaschen auf. <lacht> Aber das kann man ja mit den Klimatex auch äh, super machen. Und die Socken finde ich auch mega cool. Die passen perfekt dazu. Und die Tasche. Cool. Mega. Knuddeltei. <lacht> brav gemacht. Brav gemacht. Genau. <lacht> <No. lacht> Fashion-Leckerlis für maximal 600 Euro. Und richtig sportlich! Dein Geschenk, die Eskadron Riding Tide Reflex, kostet eigentlich knapp 100 Euro. Dazu eine schwarze Stiefelette und knallige Eskadron-Kniestrümpfe. Inkes Longsleeve in Neon Orange passt zu den Socken. Es ist funktional und atmungsaktiv. Nur 209 Euro hat Inke für ihr Outfit ausgegeben. Und wie viel Spaß hat es dir gemacht? Ja, hat super viel Spaß gemacht. Ich bin mega zufrieden mit meinem Outfit. Ich fühle mich richtig sportlich und ich könnte jetzt direkt starten mit Charlie. Also wirklich richtig cool. Und ich freue mich auch, dass Dennis quasi dazu tendiert hat, wirklich auch die Box zu wählen und wir dann die Hose bekommen haben, weil das war ein sehr gutes Stück, worauf wir dann aufbauen konnten. Und so sieht Charlie aus. Grau und Orange, perfekt abgestimmt. Das Reflexhalfter es für knapp 30 Euro. Und für die Beine sind es Unterlagen, Bandagen und Hufglocken von Eskadron. Atmen kann die anti slip schabracke Sie kostet rund 90 Euro. Ach, und Hund Kenny ist doch wohl das schönste Accessoire, oder? Inke hat die Messlatte mit ihrem luftigen Look schon ganz schön hochgelegt. Kann Susanne noch einen drauflegen? Dennis! die Geißens von Fashion Star hätte es nicht einen besseren Start diese Woche geben können. Also wir haben Spaß gehabt und es geht gleich weiter. Super lustig, aber irgendwie auch ein bisschen komisch, denn der Einstieg ist ein bisschen farblos. Wie kann High Fashion von Löster und Picot Escarton farblos sein? Das geht doch gar nicht, oder doch? Das seht ihr in der zweiten Sendung bei Gemeinsam mit Piqueur Eskadron suchen wir die Fashion Stars 2020. Da schlägt das Reiterherz höher. Vier Frauen dürfen bei Löstau shoppen. Wer hat den besten Stil? Inke, Susanne, Antonia oder Diana? Springreiter Jens Hilbert kürt den Fashion Star. Welcome to Fashion Star. Hallo, ich bin der Jens und ich freue mich auf die zweite Sendung von Fashion Star. Und was ich selbst nicht wusste, wenn ich durch Löstau gelaufen bin, dass Pique Escatron so coole Accessoires hat, dass man hier auch noch die mega coolen Handtaschen haben kann. Und was die Handtasche mit dem All-over-Look sexy, leicht, Springtime, Summer, mit unserer nächsten Teilnehmerin, der Susan macht und wie das Ergebnis aussieht, das seht ihr jetzt bei Fashion Star. Dass man Sonnenschein auch auf Ebay finden kann, zeigt die Geschichte von Susanne. Ihre Sunny hat die 32-Jährige nämlich genau dort entdeckt. Ausritte in die Natur ziehen die beiden der digitalen Welt aber vor. Mit ihrem Pony kann die gelernte Köchin aus Isernhagen dort die Seele baumeln lassen. Immer dabei ist auch Hündin Scheichen. Bei gemeinsamen Spaziergängen genießen die drei den Ausblick. Und für ihren Nebenberuf als Tierheilpraktikerin findet Susan dann vielleicht auch das ein oder andere Heilkraut, das ihren Liebsten bei gesundheitlichen Problemen hilft. Zum Shoppen bei Löstau hat Susanne Julia mitgebracht. Hi, ich bin Julia, ich bin die Shoppingbegleitung von Susi und wir rocken heute das Ding. Dazu brauchen Sie erstmal Geld. 600 Euro gibt's für Susanne. Was sucht sie wohl für sich und ihre Sunny bei Löstau aus? Doch bevor das Shoppingerlebnis startet, muss sich Susanne noch für etwas Wichtiges entscheiden. Möchte sie sich lieber mehr Zeit fürs Shoppen nehmen oder will sie das Geschenk in der Blackbox? Wenn Susanne die Überraschung nimmt, bleiben mir allerdings nur 15 Minuten fürs Shoppen. Geht Susanne das Zeitrisiko ein, oder ist sie heiß auf das Extra-Teil? Sag was. Die Box? Ja. ja, wir nehmen die Box. Welcome to the show, Susan. Okay. Sind wir jetzt bei einer Beerdigung, oder gucken die gerade in den Sarg, oder sind die richtig freudig und spaßig, oder sind die einfach nur aufgeregt? Ein Longsleeve mit, wenn man näher hinguckt, ja. kleinen Löchlein drin, atmungsaktiv. Gut. Dann kann man nämlich aufs Deo verzichten. Das ist schon ja. mal schön. 15 Minuten laufen, ja. Gang oh, hochschalten, okay. halt los geht's. <lacht> also jetzt müssen wir die sleife suchen. Richtig. Ne? Ja, ja. okay. okay. äh, kann äh, ich hier überall sein? Ja. Yep. Überall, ja, egal wo. Überall. <lacht> Schmeiß das mal dahin. Dann lass uns doch äh, ja, nur, nur hier jetzt. Überall hier. Verdammt. Nur nicht auf dem Boden. Ja, räum das mal ordentlich auf wieder. Kleine, Geht alles von der Zeit ab. Wir suchen die gelbe Schleife. Wieso kriege ich eigentlich nie eine? Ich streng mich doch auch an hier. Julia, was ist denn wohl das Motto? Also Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwas Frühlingsmäßiges ist. Weil das kommt ja bald, ja. Das ist eine gute Idee. Und das It Piece war ja auch schon frühlingsmäßig. Sag mal, Susanne, was wäre denn das Horrormotto für dich? Farbloses. Am besten irgendwas mit Farbe. Also, was Buntes. Irgendwas Farbloses? Keine Angst, Jens. Ja. Nicht du. Ja. Alter! Ich Hast hab du? sie! Susi! <lacht> Super. Steht drauf. Hinten, hinten, hinten. Nee, wo steht jetzt? Oh Gott, wo steht's? Nicht du achso Fashion meets Fun-Faction. Einfach luftig und elastisch. Luftig und elastisch. Okay, los. Susanne übernimmt die Führung, Luft, Julia elastisch. passt auf die goldene Schleife auf. reit Ist auf jeden Fall elastisch. Ich schon Hype? Von der Farbe passt sie doch auch voll gut dazu. Ja. Und luftig. Und passt auf die Leggings auf. Luftig. Fashion meets Fun... Also fun, -Faction, okay. fun also fashion, Fun-Fashion, Fashion elastisch. meets Function. Oder hat sich das Motto luftig. zwischendurch verändert? Die Jacke als luftig? Ja. Und als elastisch die Hose? Ja. Jacke gibt's Luftige und. Schuhe gibt es nicht. Julia, bei Löster gibt es doch, doch alles. Ja. Das passt doch super. Passt auch mit dem Oberteil super. Und damit übernimmt Julia wirklich die tragende Dann Rolle. Fährt. Genau, für luftig könntest du auch. Und, und der ja, Deckel warte, für sie. Warte, und, und, und. Ähm. Julia, du darfst Was? auch mitsuchen. Die Uhr tickt. Was suchst du denn? So eine Schabracke, die... Mit Funktion ist. Nur noch zehn Minuten Zeit. Okay. Okay. Als Schwuler darf ich mit Frauen viel kritischer sprechen als heterosexuelle Männer. Das ist ja von mir immer gar nicht auf einer sexuellen Ebene gemeint, sondern nur als Empfehlung hier, zur mein, Weiterentwicklung. Also. Ja, bisschen mehr okay, für, Chaka Chaka so Lipgloss. Carly ja, Jenner hat eine richtig geile Marke. Schön haben. drauf geschmiert. Und dann ein bisschen mehr in die Farbeck gegangen, Susanne. Und dann geht's richtig voran. Ja, die Jacke hier. Ja. Und dann jetzt das da drüber. Da. Ja, dann packt die von eben weg. Ja, aber dann eine andere Hose. Hol mir mal eine andere Farbe einfach nur. Einfach nur Ja, eine und andere dann such schon mal für Sunny noch was. Stimmt, ja, mach jetzt. ja, das Pony braucht auch noch <lacht> was. Ja, los, rechne, rechne, rechne. Da, los, los. Bitte, liebe Julia, damit Susanne okay. nicht ja, mehr Hose als 600 nicht. Euro Danke. ausgibt. Genau das. Die blaue. Da. So, Susanne, es eigentlich von Pico einen Lipgloss, den könnt man noch gleich mitverkaufen, an die Arctic Blue oder die Sommerleicht frühling chic Collection in Apricot. Was ist denn Susannes größte Stärke? Ähm, ich würde sagen, sie kann sich gut durchsetzen. 394. Wie viel? 394,75 Euro. Habe ich jetzt erst? Ja. Aber wenig. Hab ich jetzt Doch. erst? Wir können noch. Das habe ich. Hat das einen Preis? Oder gibt's das heute umsonst? Ach nee, die Section, die lassen wir aber weg, ne? Wobei, ich Luft müsste ich noch mal genauer zu. angucken, die Socken ja. eben, die haben einen leichten Dior-Look. -Dior die neue Kollektion mit dem neuen Designer ist nämlich so ähnlich. Das hat so ein Monogramm. Das ihr zu. habt noch fünf Minuten, ihr habt noch ein bisschen Budget. Los geht's! So. Wie ist denn die, hier die Scheiße? Hast du da? Hey. Hast du da eine Fliegenmütze? Ja. Gib mal schnell dein Dings hier noch mal ein. Oh je, der verflixte Pin. Ich hasse es. 29,95 Steht nichts dran, aber kostet kostenlos so. Ja? Arbeitest du hier oder was? Ja. Arbeitest du hier oder was? <lacht> Und der Preis? Ja. Also die Susanne? hat eine sehr charmante, leicht eich Ade im Unterton. Aber eben ist es sehr sportiv und sehr elegant ähm, durch die Wendung äh, gefallen. Äh, ich muss auch sagen, Susanne, du hast schon auch ein sehr heißes Ärschchen in deiner Reithose. Gell? Wenn wir jetzt noch die hohen Hacken anziehen oder die cognac mit in dann geht's richtig los. Geh noch da drüber. Die... Wanderschüchen würde ich dir jetzt nicht empfehlen, auf den Look, den du gerade ausgesucht ja. hast. Die finde find ich schon, so so ja. Und Schluss mit Shopping. Okay. <lacht> Raus aus der Jeans und rein in die Reitleggings von Picœur. Dazu Kniestrümpfe und der löst freizeitschuh für knapp 70 Euro. Obenrum trägt Susanne ein Eskadron-Hoodie und eine leichte Jacke. Funktional und elastisch. Das Geschenk, die Softshell-Handtasche in Dunkelblau im Wert von 60 Euro rundet den Look ab. Und wie viel Spaß hat es dir bei Löstau gemacht? Es hat sehr Spaß gemacht, war aber auch sehr aufregend und würde ich immer wieder machen wollen. Wie zufrieden bist du mit deinem Fashion-Star-Look? Äh, sehr zufrieden. Also dieses, ähm, das Oberteil ist mit so Meshstoff an den Seiten. Ähm, right schön bequem. Ähm, und für den Stallalltag Schuhe. Sunny ist in dunkelblau ganz in Eskadron gekleidet. Die Ausreitedecke schützt vor Fliegen und ist für knapp 70 Euro erhältlich. Als Schutz für die Beine trägt Sunny Reflex-Gamaschen. Für die Ohren hat Susanne ein Mützchen für knapp 35 Euro ausgesucht. Unter dem Sattel trägt ihr Pony eine Eskadron-Schabracke. Ist das der perfekte, funktionale Look? Wird Susanne unser Stern am Fashionhimmel? Die ehrgeizige Antonia hat da sicher was dagegen. Und was meint Jens dazu? Ihr Lieben, wie farblos High Fashion bei Löstau und Picœur Eskatron sein kann, das hat uns heute live Susanne gezeigt mit einem coolen Outfit. Und gleich folgt die nächste High Fashion-Konkurrentin. Und zwar eine ganz gefährliche, eine Polizistin und noch mein persönliches Victoria Secret High Fashion Model. Die Toni, die Antonia, kommt in der nächsten Sendung. Seid gespannt. Und man muss auch sagen, ihr habt ein heißes, knackiges Ärschchen, wie das in der Reithose aussieht. Das seht ihr bei Fashion Star.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 Nee, das ist nicht ja. luftig und hübsch genug. Ich will nicht so dunkelblau. Passt aber zu ihrem Job. Ist die Toni nicht Polizistin? Okay. Kein oh. Hallo, liebe Toni. Ja. Dies ist aber auch sehr luftig. Ja. Also ich ja. denke, das ist gut. und kurze, dass die Grüße haben. Es ist mir ein bisschen zu groß. Lufth Elastisch. Elast Leggings. Nee. Ja. Toni, gefällt's mir. Können wir zusammen zum Turnier fahren.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 Okay, meinst du, das, reicht? das sieht aber noch nach aber mehr als machen. 600 Euro aus. Also die Handschuhe auch einfach raus? Ja. Okay. Jetzt jetzt da. Ja, gut, dann kommt das auch raus. Okay. Ja. Habt ihr alles? Ja, wir haben Und richtig gerechnet? <lacht> <lacht> Einmal klatschen okay. für fertig.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 Nee, das Damm finde ich hässlich. Bei mir ist unheimlich viel Therapiepotenzial. So deshalb gucke ja, ich ja auch immer so viele Coaching-Bücher an. Also ich bin euch sehr ja, nah. Lass uns mal eben schnell Schuhe. Das ja. hilft aber nicht bei Star. Äh, Wo ist denn dein Outfit, Handschuhe Diana? Für das Feierabend. Handschuhe hell, dunkel? Handschuhe dunkelblau. Was ist hier für ich... Schuhe? Schwarz. Ich möchte Stiefel eigentlich. Aber aber ich weiß nicht, ob ich Vielleicht sucht ihr beide nach unterschiedlichen ja. ich suche Schuhspezies. Ich such Handschuhe. Größe?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 Erstens, wir haben uns lieb, wir haben einen Plan und wir sind richtig gut. Das zeugt von viel Selbstwertgefühl. Das kann nur von einer guten Therapie also, wenn ich kommen. Tschakka! So, Adi, ja. subtrahieren geht auch noch. Oh, 640. Wir sind beim Preis, das heißt, die hinteren Gamaschen bleiben weg. Dann hat Wolke Bandagen. Die 600 Euro passen sogar Reitstiefel rein. Ein Fliegenmützchen braucht sie nicht, weil trägt sie sowieso nie. Das sieht doch schon fast fertig einfach aus und ihr habt noch fünf und Minuten. elastisch. Also ich finde das ist eine sehr, elastische Hose, das passt. Äh, für dann Verhältnisse <lacht> sehr luftig. Ich finde, das Einzige, was man sagen kann, die Jacke ist jetzt nicht ganz luftig, aber ist die Frage, willst die bestimmt auch luftig. Ja. Also, ich die finde find ich richtig gut. Was ja, waren nee, das jetzt für eine Marke, die will äh, ich auch haben, die Handschuhe, einfach, aber die so will so ich für einen roten Teppich nicht zum Beispiel? Das sind Röckelhandschuhe, lieber Jens. Blau, passt immer. Hey, und Sarah macht dir ganz schön Konkurrenz als Modeberaterin.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 Fashion meets Function, einfach luftig und elastisch, heißt diese Woche das Motto bei Fashion Star von Piqueur Eskadron und Lösdau. Wer wird unser sportlicher Fashion Star? Inke, Susanne, Antonia oder Diana? Jens Hilbert, du bist dran. Welcome to Fashion Star. Das große Finale einer überragenden vierten Staffel und noch überragenderen tollen. Teilnehmern. Es war eine spannende und spektakuläre Woche, aber Fashion Star kann nur eine werden. Ja, ob das die Inke ist, Susanne ist, Antonia oder die Diana, das sehen wir gleich. Aber zuvor erstmal vielen, vielen Dank an euch alle da draußen. Fürs die Zuschriften, fürs Interagieren, für die ganzen Bewerbungen. Und ich kann schon mal eins verraten. Pro7 hat den Vertrag verlängert. Oh, Clip Horst Und noch besser, Piker Eskatron und Löstau gehen im Herbst in die nächste Staffel. Also ihr könnt euch jetzt schon bewerben. Wir freuen uns drauf. Aber bevor es da soweit ist, küren wir erstmal die Siegerin von Staffel 4. Here we go. Fashion Star. Den Anfang macht Inke, unser kreativer Kopf. Mit Charlie hat sie immer neue Ideen. Susanne, die Freizeitreiterin, liebt lange Ausritte mit Sunny und ihrer Hündin. Die ehrgeizige Springreiterin Antonia weiß genau, was sie kann und will. Und Diana, unsere Pferdefotografin, hat in Wolke das perfekte Model gefunden. Und zur Not kriege ich dann zu Hause Ärger. aber Dennis, das guck mal schnell. Das ist er nicht mit auf der Kamera. Ja, Das, das ist doch gut. sieht doch schon mal mega gut funktional aus, oder? Guck, ja. das Shirt ist auch sehr atmungsaktiv.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 Dennis, du solltest dich als für die Wettervorhersage bewerben. Ja, hat super viel Spaß gemacht. Ich bin mega zufrieden mit meinem Outfit. Ich fühle mich richtig sportlich und ich könnte jetzt direkt starten mit Charlie. <lacht> also jetzt müssen wir erst die Schleifen suchen, ne? Ja, ja. Okay. Richtig. Äh, Kann die hier überall sein? Ja. ja. Überall, ja, egal wo. Uuh. Überall. <lacht> Schmeiß das mal dahin. Dann lass uns doch äh, ja, nur an. hier jetzt. Überall hier. Verdammt. Nur nicht auf dem Boden. 29,95. Steht nichts dran, aber kostet dann so. Ja. Arbeitest du hier, oder was? Okay. Arbeitest du hier, oder was? <lacht> ah, ah. Und der Preis? Ja. <lacht> also die Susanne hat eine okay. sehr charmante, Leicht eichel äh, ader im Unterton. Aber eben ist es sehr sportiv und sehr elegant ähm, durch die Wendung äh, gefallen. Ja, es hat sehr Spaß gemacht, war aber auch sehr aufregend. Und würde ich immer wieder machen wollen. Also, sie ist jetzt für mich Victoria's Secret Supermodel Tony Gahn, oder? Antonia, darf ich Toni zu dir sagen? Ja, das finde ich gut. So dunkelblau ist immer gut, oder? Das wird auf jeden Fall gut zu ihm passen. Und auch, glaube ich, zu den Gamaschen, oder? Ja. Okay. Tony Gahn, for Picard and Luiz in the High Fashion Entertainment Show. Ob sie der Fashion-Star der Woche wird, das wird sich noch weisen. Ja, es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Es war zwischendurch zwar etwas stressig, aber ich glaube, dass wir es letztendlich ganz gut hingekriegt haben. Ich finde das Ding wahrscheinlich nie. Aufgabe gescheitert, <lacht> weil. Schleife nicht gefunden. Ach Diana, das haben bisher hm? alle geschafft. Hier vorne hast du alles schon auf dem Also, was ich an der Diana ganz gerne mag, ist, ich finde ja also. Frauen, die Mut haben, einen Kurzhaarschnitt zu haben, finde ich total stark. Und ich finde, das steht ja auch gut, das ist stylisch. Ah, perfekt. Vielleicht habt ihr einfach Und. den gleichen Friseur. Ja, Fashion Star.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 Die Inke, die hat es richtig schwer gemacht für die Konkurrenten. Die ist mit der Premiere gestartet. Und ich muss sagen, dieses Fashion, aber auch Aprikot, das muss man auch gut kombinieren. Das steht ja nicht sofort und in jeder Kombination. Und sie hat das einfach sehr, sehr cool gemacht. Und wenn wir die drei Kriterienpunkte nehmen, Mut, Motto und Match, muss ich ganz ehrlich sagen, boah, Daumen hoch. Sie hat ein unheimlich tolles Modebewusstsein, ein Modegefühl. Sie hat äh, Mut bewiesen bei der Farbe, auch beim Pferd. Sie hat aber auch beim Motto wirklich alles eingehalten und Gesamteindruck Pferd und was ich auch finde, wie sie es präsentiert oh, mit der It-Bag die könnte ja von jedem Chanel Haute Couture-Haus sein. Klein Struppi guckt noch aus der Tasche raus. Und dann strahlendes Lachen. Also herzlichen Glückwunsch, Inke. 9,0. Liebe Susanne, auch mit dir hat mir ganz viel Freude. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass diese fashion -Welt nicht unbedingt dein, dein, deine Hauptstärke oder dein Haupthobby ist. Dennoch muss ich sagen, wie du so die Sachen zusammengefriemelt hast und den Look für dein Pferd und dich erstellt hast, es hat Spaß gemacht. Du bist halt so ein bisschen härter an die Sache rangegangen und bist jetzt kein Modepüppchen, aber wenn ich mir das Gesamtpaket anschaue, muss ich echt sagen, richtig cool. Ich finde Du kannst dich schon ein bisschen trauen, ein bisschen modemutiger zu werden, aber auch ein bisschen emotionaler in der Präsentation und das Lachen und herzliche Chaka, ich darf bei Fashion Star mitmachen. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Dennoch, liebe Susanne, eine ganz, ganz tolle 7,9. Herzlichen Glückwunsch. Mein Schätzelein Antonia. Ich muss ja sagen, wenn ich mir das Gesamtpaket anschaue, präsentiert sich dein heißer Schimmel mit seiner coolen Fliegendecke von Piqueur Escatron eigentlich fast auf dem Runway und Catwalk. Besser als mein Victoria's Secret Tony Garn Antonia Supermodel. Dennoch muss ich sagen, Mut, Motto, Match ein super Paket angeboten. Wir hatten unheimlich entertaintes, unterhaltsames Gefühl. Also, Police Academy, 17. Staffel kann kommen. Du bekommst eine 8,5. Herzlichen Glückwunsch! Lady Di, unsere Diana. Im Avantgarde-Look ist sie aufgetreten. Cooler, selbstbewusster Look muss ich sagen, habe ich tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Weil, wenn man deinen Look, dein Gesamtmatch mit deinem Pferd anschaut, super. Mutig, eher klassisch, elegant, wie viele das haben. Und Motto eingehalten, muss ich dann auch sagen, hm, wo ist denn die Sportskanone Diana geblieben? Wo ist denn der Modemut geblieben? Wo ist denn die Leichtigkeit? Wir sind jetzt in Springtime, Summer. Und haben ein bisschen dicke Jacke an und irgendwie die coole Fliegenhaube und die Fliegendecke. Beim Pferd hätte ich mir gewünscht. Du hast zwar die schicken Stiefel sehr stylisch abgestoppt, aber die gehören ja eigentlich nicht ganz in das Motto. Dennoch hast du super entertained, Wir hatten Spaß mit dir und wir sind super froh, dass du mitgemacht hast. Und du bekommst herzlichen Glückwunsch, eine ganz tolle 7,7. Eine schwierige Entscheidung für Jens. Hier noch einmal alle Wertnoten in der Übersicht. Das war aber ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das ist die Siegerin der vierten Staffel. Unser Fashion-Star bei Piqueur und Eskadron ist Inke mit ihrem Charlie. Diesen luftigen und elastischen Look konnte keiner toppen. Als Preis bekommt Inke nicht nur alle Klamotten von Piqueur, Eskadron und Löstau im Wert von über 600 Euro, sondern auch die goldene Schleife und einen 500 Euro Shopping-Gutschein von Löstau. Herzlichen Glückwunsch, Inke! Ach, Menno! Jetzt ist die Staffel schon wieder vorbei. Es hat so viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, euch da draußen beim Zuschauen genauso wie uns, allen, dem ganzen Team hinter der Kamera, vor der Kamera, allen Teilnehmern. Ich freue mich auf den Herbst. Da kommt die nächste Staffel. Und ich kann nur noch eins sagen: tausend Dank für Adrenalin pur, für Emotion und für die Siegerin der Herzen. Bis ganz bald! Die Kör-Eskatron, Löstau und Clip My Horse sagt Danke. Euer Jens sagt Bye Bye. Bis bald. Macht tausend Küsse. Ciao, ciao. Ach so. Fashion Star! <lacht>